Hi, und willkommen mein name ist Daniel die und ich will grüße euch zurück zuletzt bei pokémon schwert ja oh, sind auf Route 4 wir haben den ich habe keine ahnung wie der tunnel noch mal hieß aber wir haben den hinter uns gelassen und jetzt sind wir hier bei Route 4 haben in der letzten folge ein paar pokémon gefangen ein paar pokémon trainiert und ja pokémon trainer besiegt eigentlich was ich sagen wollte aber okay aber wir haben auch pokémon trainiert so habe ich einen dick da Weiß auch gar nicht, so sind voll viel von diesen Cosplay-Kindern. Hey, du bist auch, wo guckst denn du eigentlich hin? Ich bin noch nicht mal annähernd da <lacht> <lacht> Seit 50 Jahren. Ne ich jetzt schon Pokémon habe zu so einem Bild von den Früchten meiner Arbeit machen. Das ist nicht aus wie 50, aber okay. Hey fritzel Fritzl Blitz. Okay. Das ist, äh, Pflanze gegen Elektro ist hat nicht auch nicht effektiv. Gucken mal. Sind beide nicht effektiv. Wolf, diese Nacht geht jedes Mal zu sehen. Wird ein bisschen nervig, habe ich so gefühlt. Nee, Pflanze ist neutral gegen Elektro. Basere Blatttor. jawohl ja, Falltrappel, wohl jawohl ja. Gut. Entwickle ich auch noch in diesem park bitte? No Turzel, Ja, du bist ja oft im Wasser, also schlecht für dich. Wieso? No, nein. Oh. Was? Ich bin nicht effektiv gegen dich? Nein. So. Das war ein Volltreffer. Das war ein Volltreffer. Komm schon. Oh, jetzt das auch noch, ne? Jetzt wird mir ja nicht unverschämt du. Oh, da waren 20 HP. <lacht> Was? Das doch frustrierend, na wie wenig Schaden ich mache. Aua, du. Äh. Und ich wusste es. Der lebt noch. Turbo Drea. oben Okay, schön. Ja wenn ich jetzt darüber nachdenke, war es vielleicht auch nicht ganz 50 Jahre. Ich glaube, es waren 50 Tage. ja solange also ich hat sicher nicht gut gewinnen, habe ich auch keine Chance gewinnen. Da können meine Pokémon nicht so gut sein. Wow wenig selbstbewusstsein bitte ähm, habe ich diesen hund überhaupt schon gefangen ja nee. das ist auch blöd ich tue jetzt aufs immer schild bis zu diesem zeitpunkt hier spielen wo ich bin und jetzt verwirre ich immer ja. jetzt verwechsel ich mal so einige informationen die ich in diesem spiel gefunden habe oder erlebt habe oder in diesem spiel und ja das vermischt sich jetzt so miteinander äh, physischer spezial ja ich muss natürlich einmal hier nachgucken was es hier so gibt es wird wahrscheinlich ein kap oder sein so, aber warum weiß er ja nie Wie gesagt ein schild habe ich irgendwie an einer stelle so einen so eine Schildkröte gefunden aber ja, ich kann wahrscheinlich nicht flüchten ne? und er kann tackle ja Und falls ihr euch fragt warum ich nicht jedes pokémon plette das mir beim weg läuft weil nicht das ist so meine entscheidung irgendwie das spiel ein bisschen schwieriger zu machen weil ich mag es nicht wenn ein spiel zu einfach ist spitzer schnabel typ flug und ja wenn ich jedes einzelne pokémon mitnehme das mir beim weg läuft dann habe ah, ich das gefühl ich, ich werde zu stark und Fände ich dann nicht so gut und lass mich raten, was du von Pokémon hast. Oh, oh. Ein weg ich bin ein Evoli. Mir steckt ganz viel Potenzial. pokekind Jenny da putze ich. Was von der Überraschung. Du sagt jetzt auch deinen Namen. So wen, let's go. Evoli. Auch wenn du nicht Evoli sagst, sondern Evoy, was ich mal. annehme ist irgendwie der japanische Name von Evoli. Weil der englische Name ist ja Evi. Jetzt wisst ihr jetzt nicht, woher der Name Evoy kommt. Also sehr Blatt. so, ich für. da muss ich gleich einen Trank einsetzen, also okay. Das ist auch immer so eine Sache. Warum renne ich nicht nach jedem Katz irgendwie zum Pokémon Center oder zum äh, ich bin Evoli, e auch vielleicht steckt doch nicht so viel Potenzial wie ich dachte. Warum renne ich nicht jedes Mal, wenn ich verletzt bin, zum Pokémon Center also so? Ich bin ein Evoli, was mache ich wohl, wenn ich wickle? Was ich mich wohl entwickle, wenn ich groß bin? Oh Gott. Ach, ich kann ja gar nicht durch weil ich wenn ich irgendwie mich lieber betränken oder so heile anstatt irgendwie ins pokémon center zu rennen dann einfach nur um zeit zu sparen weil ich will aber erreichen in dem part wenn ich meinen eigenen tempo spielen würde will, will ich nach jedem kratzer boch. dann würde ich mich nach jedem einzelnen kratzer irgendwie zurück zum pokémon center flüchten war mobilen pokémon center sage ich mal aber ja, ich will auch was in dem Part erreichen, ne? Dann tue ich lieber einen Trank einsetzen, weil... Sonst wird das Spiel nur noch unnötig länger und ja... Einige Leute haben wahrscheinlich nicht so eine Geduld, ne? So, ich sollte dir mal hier die Dinger geben, weil du läufst irgendwie dauerhaft in Gefahr. Zu frecken, habe ich so das Gefühl. jetzt ganze Taschen, die verwehren mich noch ein bisschen. Eindeutig zu viele Taschen. Eindeutig. Oder ist noch einer. Aber... rakete aber oh, da seht ihr, Maus ist am Leuchten. Ah. rakete ist auch okay, Käfer, ne? So. Äh, kann ich die irgendwie sortieren? Ach Nummer, ja. Danke. Dreck. Niemand kann was lernen, Prügler. Sternschauer, Felswurf, Gegenstoß. Ich habe so viele TMs und nichts, was ich benutzen kann. Gott sei Dank. Alter, blödes. Ich habe meine... Ja, danke. Ich habe Flora an erster Position, was irgendwie immer voll schwer macht, von Pokémon zu werden äh, ich meine. Pika. Warte mal ein hochstapler sebastian jeder soll es wissen WhatsApp. genau falsch gegen was ich erkämpfen muss Ähm komm ich mach kurzen kurz einen Prüf, das mit dem teil wenn man die ladung außerdem sehen Igne. irgendwie sieht Igni aus wie so ein sonic OC irgendwie so ein selbst erstellter sonic charakter weiß nicht weiß nicht ob mir das gefällt nitro ladung hat euch übrigens den neuen sonic trailer angesehen der sieht nicht so schlecht aus ne? mein besser als der vorherige ich meine welcher vorherige ne? ich weiß nicht von was er redet ich kann initiative wieder bekommen mein bildschirm ist gerade ein bisschen bedeckt ich sehe da gerade nicht mabula du okay es ist das ding was sich irgendwie in so einen ritter verwandelt wenn man es mit dem einen anderen Ding er tauscht den käfer die diesen tausch diese tauschen wir irgendwie noch nie verstanden irgendwie voll umgeredet so jetzt würde ich gerne Nein, pokal kuscheln und schlafen auf ah, pikachu zu mögen nicht im pokémon zu sein jedenfalls nicht die war so kennen ja einigen serien und spielen so du bist dieses ihr bist jetzt mal den singel entdeckt ja äh, ich glaube du bist pflanze und käfer ne? also habe ich gar keine Sch äh, pflanze und geist ich glaube ich gar keine chance gegen dich okay Ja, zum ersten mal in action ja Ein satz mit nicht satz mit x haben wir nichts so was wird dich nicht töten raub, ne? raub ist für auch mal schwächer habe ich so für ich mein raub war irgendwie nur so stärke 40 und so jetzt macht er eiskalt stärke seine eiskalt eine stärke von 60 oder so. so komm du mal aber schon irgendwie so also durchgeguckt in meinen boxen ob irgendwie einige pokémon so fähig sind irgendwie zum ev training und so also was und nee das war gefühl pokémon schild wird so mein competitive dingen sein er ist größe es geleiten am liebsten wandeln sehen von kindern ins jenseits ja, ich glaube Pokémon Schild wird irgendwie so mein Competitive, meine Competitive Edition, wenn überhaupt. Ich jetzt nicht so eine Person, die oft... Ist das ein Eboli? Ich wäre jetzt nicht so eine Person, die viel Competitive Pokémon spielt, also... Deswegen ich auch nicht so scharf drauf bin, gegen den Mario Master zu kämpfen, weil ich weiß, der will bestimmt irgendwann mal aufnehmen wir beide kämpfen und ich weiß ich werde verlieren weil guckt euch mein team an und der meldmaria ist so eine person der hat immer so die dicksten ausschießen sein team so butter gänger und so irgendwie die ganz dicken bocken du mit denen du alles an der wand klatschen kannst während ich irgendwie so einen richtigen casual team durch die gegend laufe was bedeutet ich werde so oder so verlieren also nee. Habe ich nicht so Bock darauf, ehrlich gesagt. Ja, eine richtig miese Fangen. Chance, wenn ne ich mich irre, so werde ich nicht. ist gut, an Evoli ist man kann, weiß nicht ein Haufen Möglichkeiten dazu entwickeln. Da ist jedes Wesen ist fast irgendwie willkommen. Kannst aus jedem Wesen irgendwie was machen. Defensives Wesen, Aquana, Nachtara, Offensives Wesen, das irgendwie weil nicht. Glaciola, Sianah, wieder aus mich weg. Oh, das ist so eine Verschwendung gerade. pokémon da ja, Komm her. Aber er gibt ja sowas nennt sich züchten Züchten. Da. Und ja ich mag gerne so weil der weg ist erinnert sich wahrscheinlich noch an meiner <lacht> wie ich mit liebe meine pokémon züchte <lacht> und ja ich nehme mal an so wird ja auch irgendwann mal hier der fall sein ne, in dem spiel Irgendwann wird man bestimmt so, ouch, Volltreffer. Irgendwann wird bestimmt mal so irgendwie die Option geben, hier Pokémon zu züchten. Pokémon. Ist eigentlich das erste Mal, hat ein Pokémon bei mir Karo gegangen ist. Ja, ne, schon. Oh ja, sobald das kommt, also nicht werde ich mal weil ich versuchen so oft bin so ein paar komplette pokbon hochzuziehen mit dem team werde ich auf jeden fall nicht komplette verdreißen können niemand hat ein vernünftiges wesen oder so aber ja müsste ich mir ja noch mal extra anzüchten so gott okay. ich kann ich nicht noch weiter schwächen Sag all meine Pokémon hauen nicht weg. Da es jetzt nicht. Ey. Macht mir jetzt hier nicht so schwer. Du bist nur ein Evoli. Ich brauche ich nur einmal. Dann kann ich züchten. Jeder Manns Stieblingskrank aus Pokémon abridged. Ich will eine Pokémon Krankenschwester werden. Ich will Pokémon Meister werden. Ich will züchten. ist echt der beste charakter der serie Evoli, es ist im stand sein körper perfekt an die um, jeweilige umgebung anzupassen So, boom. für den sehr seltenen fall dass du kompetitiv tauglich bist äh, du bist neutral also nicht ich meine aus neutral kann man auch was machen aber äh, Nee. das ist so, weil nicht, wenn du dich nicht entscheiden kannst, wenn du dich absolut nicht entscheiden kannst, was mit diesen Dingen machen willst. So, Gott, so jetzt könnte ich zum Beispiel ein Beleber einsetzen und ein bisschen Zeit sparen, aber Beleber sind mir dann doch ein bisschen zu teuer und so wichtig und so schwer heranzukommen. Deswegen gehe ich doch mal hier in Wie ja da ist irgendwie so ein Problem, wenn alle Pokémon irgendwie Erfahrungspunkte kriegen. Du kannst, du musst deinen Pokémon, dazu du gerade rangetrieben hast, auch direkt irgendwie, weil nicht, wegpacken, weil sonst tust du irgendwie aus Versehen, EV-Punkte verteilen. Da wird jetzt Pokekind erscheinen. Hey, das wollte ich schon immer mal sagen. Ich hoffe, einige Leute wissen, warum, was ich mit EV und so meine. Ne? Ich habe jetzt nämlich kein erklären dazu erklärt. Das ist competitive zeugs ich habe mich dass jeder casual player irgendwie genau weiß was das ist ich würde sagen wenn jemand schon das weiß dann kann man sich schon so als competitive irgendwie so ansehen findet irgendwie so weit nicht so richtig merkwürdig wenn ich so dort halt auf mich so beziehe hey, ich weiß was komplett was ev training und also was ist ich bin komplett uh, ja er ja, wisst, was ich meine ne? äh, jawohl. jawohl voll volltreffer endlich mal endlich mal kommt äh, ich sag mal der spezielle effekt von rasierblatt war schon vorbei oh, doch keine Ahnung, was passiert ist warum ich so angezogen bin aber ich wissen mir, wie sich ein Pokémon fühlt wir wissen, wie sie sich fühlen. pokémon Boah, Junge, verfolgt mich doch nicht immer so. Pokémon man let's go, sind die nicht so auf einen zu gerannt. da macht mir jetzt noch ein bisschen Schaden bevor ich wegrenne. Na nee, gut, da haben sie richtig nervt gemacht. Stärker Tank von Käfer. Ich habe eine käfer Ich habe aber keine Käfer-Pokémon hier benutzen können. Geh weg, Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich schon dick da oder nicht, aber egal. Wally bleibst du wohl hier, hier geblieben? und oh, nee. Oh, bist gar nicht. ist mit dir zusammengeschossen und stehen geblieben. Du bist ohnmächtig geworden. Oh je yeah, ist alles in Ordnung. Das hat einen ganz schön Knall gegeben. Hey, warte mal, bist du, du bist doch ein Arena-Challenger, oder? Äh, wovon reden Sie? Ja, bin ich. Wusste ich doch. Ich habe dich bei der Eröffnungszeremonie gesehen. Mein Name ist Jaro. Ich bin einer der Arena-Halter mein Spezialgebiet sind Pflanzen-Pokémon. Ich habe Feuerstarter. Ich muss sagen, ich bin auf dich schon besonders gespannt. Schließlich trifft man nicht alle tage auf einen Trainer mit einer Empfehlung vom Champ. Du findest einen Start, mein Stadion, wenn du in die Route noch ein Stück weiter in diese Richtung folgst. So, und du bist jetzt artig, kommt schön zurück zum Stadion mit Freundchen. Ich will nicht, dass die Arena-Scheren zu lange auf uns warten müssen. Wolli, Wolli, Wolli, Wolli, Wolli 831. pokémon schild habe ich mir eine andere Nummer gegeben und zwar die Nummer 200. Warum 200? Weil 200 Nummer meines Lieblings-Pokémons ist Traunfugil. Hey, Daniel, schau mal, schauen wir die Arena-Stellung von turfield Wir sind da. Das Arena-Stadion für Türfe musst du mir echt jetzt durch die ganze Reise erfolgen. Nee, Kommt schon, arena ja ist zwar wieder zurück, aber die anderen Challenger waren schneller als wir. Ich müssen wir eine Weile warten, bis sie im Arena-Stadion etwas weniger andrang ist. Also, ich kann auch nicht rein. Ach, übrigens, Anja hat die nach so. Sie oh, will dich was fragen. Daniel? mich hat sie auch schon damit genervt, aber ich habe nicht ganz geschneit, was sie immer von mir wollte. Du sollst sie auf den Hügel finden. Da ist der Typ, der Champion werden will. Wenn wir den Hügel mich so, äh, nicht sofort findest, dann wirf einfach einen Blick auf die Karte. Woll, woll. doch hey, das ist doch wollen die Am besten folgst ihm einfach. ist der geborene Weg weiter. Er geht nach links. Okay, da lang. <lacht> Wenn wir nicht sofort findest, dann wir einfach einen Blick auf die Karte. Ich, den Hügel werde ich ja wohl finden. Den Hügel geht nach oben oder nach unten. Glaube ich. Ist ja kein seltener Anblick, wie auch ganz gelassen hinter Wally herläuft, die aus dem Törfelschein entwischt sind. Wir sollten uns endlich mal ein passendes Souvenir zur Geoglyphe einfallen lassen. geoglyphen marmelade das wär's. Alle Firmen, die Werbung machen, gehören rosé Warum hast du halt so komisch gesagt? alle ah, nee. Da, oh, ich habe noch genug, aber Tränke brauche ich gleich ein paar. Oh, weiß nie. Da so, Pokémon sind glaube ich noch alle voll gehalten. Ne? Wenn man etwas vernachlässigt, dann kommt irgendwann der Moment an dem es, es bereut nope. Kraftwurzel. Ja, so, gar nicht durch. Entschuldige, ne? ja, aber Team Jell hat mit seinen Umfug etwas an Dreck zurückgelassen. Es dauert noch ein kleines bisschen, bis alles wieder auf dem Feuermann gemacht ist. Also geduldig ein wenig. Und diese Dinger immer schillige musik ewig stein Ewigstein, der TM. Ist aber gut, ist aber gut. werbler Der Armin der dreht Schwung vor seinen Körper und fügt allen Pokémon im Umkreis dabei Schaden zu. Okay werde ich mir merken. Äh, gut, dann gehen wir mal nach links. Moment hier so jetzt oder gehen wir nach vorne, weil rechts links ist da wo wir hin müssen. Was? Ich muss warten, bis ich dran bin? stadion Oh, keine Informationen über den leiter leiter ja arbeitet nicht nur hart auf dem feld natürlich auch doch wunderschöne blumen die sind wunderschön Hübsches, man hübsch man was wenn man hübsche blümchen mit sich trägt werden oft pokémon davon angelockt wat? was weiß man ist ein feuer pokémon ist top leber oh. wahrscheinlich einer der selten gegenstände die man finden kann im pokémon zusammen mit elixieren den wir spielen sich Häuser in ein idyllisches Talbecken umgeben von Terrassenfeldern. Hm, wolle wir folgen das ist schon den grandiosen Ausblick vom Hügel genossen? Der ist einfach Atemraum. Wenn du ihn schon gesehen hast, gehst du am besten gleich noch mal. hat Der Name der geoglyphe wurde wohl nicht überliefert. Vielleicht war es ja verboten, den Namen auszusprechen. waldemort Mord berühmt für den altertümlichen Geoglyphen den Hügel am Rand der Stadt ziert. Ich habe die Geoglyphen zwar fotografiert, aber das kommt niemals an den Original heran. ja, naja, hat zumindest kann ich mir jetzt immer die Bilder ansehen, wenn ich mich daran um mich daran zu erinnern, wie besonders war, diesen Ort in Natura zu sehen. Woll war woll, woll. so für der tut mich auch voll irre, für nein, ist schon. Die rätselhafte Steingebilde. Wurden sie von Menschen angeschafft oder doch eher von Pokémon? Ein Blattstein. Hm. mal abchecken, weil weiß ja nie. Äh. Boah. Boah. Oh. Oh, das war zu geben Okay, okay, gott sei dank ich mag steinentwicklung nie wenn man nie weiß ob die neue keine ahnung wenn man pokémon mit stein entwickelt im meisten fällen lernen die dann nichts mehr als immer so hat was wenn ihr das nicht vorher weiß dass, dass, ja, das ja ich da ist richtig nervig irgendwie bei danke weil die woll wohl, wohl. über dass du extra vorbeigekommen was Ich brauche hier mal deine Meinung. Oh. Kornfelder. Siehst du diese Figuren da auf dem Hügel? Diese Bodenzeichnung nennt man Geoglyphe. Ich glaube so, was das darstellen soll. Die finstere Nacht, das mex phänomen Ja, ne, da unten sind kleinere. Die finstere Nacht. Was? Das mit phänomen ja, das ist eine mögliche Interpretation. Das könnte ein dyna maxi wird pokémon sein. Die Leute, die vor 3000 Jahren gelebt haben, sollten eigentlich nicht mal wissen, was Dyna-Maxivolt ist. Sie hätten mehr als nur eine blühende Fantasie gebraucht, um solch eine präzise Abbildung davon zu erstellen. Vor langer, langer Zeit erschien ein schwarzer Wirbel am Himmel über Gala und gigantische Pokémon begannen in der Region zu wüten. Das klingt ehrlich gesagt ziemlich krass. Die Leute nannten den Wirbel Finstere Nacht. Es mag das wohl gewesen sein, und was hätte der Böbel mit dem Dynamax-Phänomen zu tun? Fragen mal Fragen, und wie es aussieht, ist es mein Job, Antworten auf sie zu finden. Äh, so viel Arbeit nur, weil mir meine Großmutter ins Gewissen geredet hat. Danke Auf jeden Fall für deine Hilfe hier in das Dankeschön. Diese Liga-Karte, die Liga-Karte von Yaro, Jaro, der Arena von Törfeld ist auf Pflanzen-Pokémon spezialisiert. Feuerkäfer und Fluggedanken sind gegen Pflanz-Pokémon sehr effektiv, falls du das noch nicht wusstest. Nehmen das hier mit, falls deine Pokémon im Kampf gegen Jau schlapp machen sollten. Zwei Bürger gehen zeigt einen den Entsteigerung von teufel was du auf den Kasten hast. ist klar, eine oh. Flasche Tafelwasser gehen und sagt dem. Okay, meine Theorie ist, dass Pokémon dabei geholfen haben, die Geogriffe zu erschaffen. Kann es sein, dass eine von Ewigkeiten angefertigte für heute noch existiert. Einfach nicht aus den Steinen aus Aber wenn ich zu viel darüber nachdenke, habe ich wieder schlaflose Nächte vor mir. So, ich habe ja was gesehen. Muss man noch ein bisschen wachsen. Dann kann ich meinen Kopf durch das Loch da stecken. Okay. weil sie so einen großen Charakter machen muss so, dass, dass irgendwo im teufel ein Schatz vergraben liegen soll. Ich habe diese Karte hier, auf der angeblich steht, wie man ihn findet. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, danach Schwäche. So findest du den Schatz auf dieser Fläche. Mehr steht da nicht. Hm, Ich verstehe noch Bahnhof. Okay. Optionale Sache wieder. kreislauf schließen was hat das zu bedeuten ich weiß es doch nicht ich weiß es doch nicht wie es von monumenten geschmieden soll es im kreislauf schließen pflanze stärke dann schwäche das war ein gefühl hier irgendwann ne? ja, feuer okay feuer Ja, ich habe Feuer. Na okay. Darum werde ich mich ein andermal kümmern. Habe ich so ein Gefühl. Und nein, ich will natürlich nicht wissen, wie man dieses Rätsel löst. Ich werde schon irgendwann schnallen. Hoffentlich. So, ich gehe mal. Freue so, ich er rein Und heile mich hoch. Und ich dann sagen, in der nächsten Folge, wenn wir jetzt da reingehen können überhaupt. Lass mich raten, mein Rival kommt jetzt noch mal der Hopp und äh, ja, der will noch irgendwie sich kloppen. Ne? Lass mich ran. irgendwas passiert da hier vor, ja, Der steht doch schon wieder da, ey. Junge. Ja, komm, ich mache dich platt hier ich Muss meinen Starter trainieren für die Arena. Gibt dir das, Daniel? Ich habe den und Das ging fix. was Tja, wenn es um welle geht, bin ich eben unschlagbar. Das ist damit meine, du wirst gleich sehen. Ja, super, das bestimmt auch. Du stehst dich mal Rivale. Okay, ich wollte schon sagen, kämpfe ich jetzt gegen den, weil das will irgendwie gar keinen Sinn machen. Wenn ich ihm siege dann ist doch klar, dass ich die Arena schaffen will. Du kannst ja auch an einen stand versuchen, so oft du willst. Daher wollen sie wohl auch testen, wie starker Wille ist? Der Lierkarte Arena hat für mal interessante Anekdoten. Stimmt, die sollten wir mal ausschicken am 17 17.11.2019. wählen und entfernen das richtig löschen äh, sortieren art und weise wer nach nummer sortieren ja 189 831 kann man hier noch umdrehen? Da ja, ist der Sohn einer Bauernfamilie. Da er bereits als Kind gemeinsam mit seinem Pokémon gearbeitet hat, ist er nicht nur körperlich stark, sondern auch einen äh, auch zu einem talentierten Trainer. Sondern wurde auch seinen talentierten Trainer. Ihm fällt es aufgrund seiner Sanftmütigkeit schwer gegen schwächere Gegner ernst zu machen. Weshalb ihm bei der Arena Change die ersten Räder zugeteilt wurde. Angeblich verliehen ihm seine geliebte Gummistiefel eine bessere Standfähigkeit das Heißt, wenn ich gewinne, dann äh, ja, super. Also, wenn ich gewinne, dann heißt es am Ende ja, ich, ich habe mich ernst gegen gemacht, gegen dich, Epoch und Ich habe nicht Pokémon, was Pflanze, also muss man die irgendwie. Warte mal, Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche. Pflanze. Warum wow, nicht undlich ist auch nicht... und ich ist auch nicht gegen... nicht ich die in der richtigen Reihenfolge ansprechen irgendwie. Warum wow, nicht ist auch neutral, oder? Zu Pflanze. Vor allem, bringt mir denn in einer bestimmten Reihenfolge anzusprechen wie solchen da ein schatz kommen ich spreche doch mal mit dem knirps oder kniebsen das jetzt wissen wahrscheinlich muss ich nicht hier sagen auch noch wach was gift flog Jetzt bin ich ganz weil sind doch zwei Schwächen. Mit Monumenten, die aus dem Boden sprießen, musst du geschwind den Kreislauf schließen. Erst Pflanze, dann Stärke, danach Schwäche. So findest du einen Schatz auf dieser Fläche. Erst Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche. Pflanze, dann Stärke, dann Schwäche. Ah, wasser ne? okay pflanze dann stärke so pflanze ist stark gegen wasser so verstehe ich das dann jetzt ne? hat der pflanze ne, das und nicht erst pflanze dann wasser am feuer pflanze dann welcher war das jetzt der am wasser ich kann mir nicht vorstellen dass ich die ansprechen muss oder so und wenn er jetzt nicht funktioniert dann was soll's feuer im boden ist was vergaben als ein expertengurter hat ja, über versteckt sehr effektive attacken Boah. Ja, seht ihr mal ne? dann hier kann was cool was expertengurt das ist jetzt auch nicht so schlecht würde ich jetzt sagen ja, das ist jetzt eigentlich nur gut wenn ich gegen wasser und boden gesteins pokémon kämpfe aber ja besser als nichts besser als nichts zu tragen für flora gut sprechen wir noch mit dem mädchen vielleicht gibt die uns dann noch was oder vielleicht können wir dir sagen hey ich habe gefunden und dann wenn man den Part... hast, was den schatz gefunden war wow, das ist ja unglaublich oh, ich weiß ich bin unglaublich gut und dann würde ich sagen in der nächsten folge tun man zum ersten unsere erste arena hier mal machen das ist jetzt ganz schön spät ne? ich meine wie lange sind wir schon am spielen Fünf Stunden jetzt kommt erst die erste Arena, das war krass. Ne? Vor allem, unsere Pokémon sind jetzt so Level 15 und so 19. Okay, aber die Gegner gegen die war kämpfen sind auch so Level 15, 16. Also, so ungefähr auf Level 20. So stark war irgendwie Misty oder so in der ersten Generation. Also, das ist aber krass gut. Alles klar, muss ich sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge. Versuchen wir uns mal Jaro und seine Arena und ja, ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Bitte lasst ein Like, ein abo oder ein Kommentar und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.